trigonometrische Trigonometrie anwenden weiter Nummer 5 jetzt hier bitte lesen und zu lösen versuchen pause klicken und einmal fertig machen wir das zusammen wie viel ist die Seite f wenn die Seite a 5 cm der Winkel kammer wo ist der da 69 Grad der Winkel v 95 Grad und da B, also dieser Winkel hier, 109 Grad ist. So, da haben wir ein Dreieck und um das Dreieck geht es in der Tat jetzt. Dann Rest können wir vergessen? Wieso? Wir haben jetzt diesen Winkel da, der ist 109 und diesen Winkel da, 69. Was bleibt dann da? Ja, 40. Also diese Winkel, ich habe da DAC nennen wir ihn Delta, wenn wir auch da so benutzen, das Symbol dafür. Der Winkel Delta ist ja 40 Grad, also 109 minus 69, 109 minus 69, also 40. Und dieser Winkel ist 95, also wir haben zwei Winkel und eine Seite. In diesem Fall kann man halt äh, den Sinusatz benutzen. Und welche Seite brauchen wir eigentlich, wer hat sich gefragt, die Seite F, ich sehe diese da. Und für die Seite F braucht wir den Gegenwinkel, den Winkel gegenüber, der ist schon gegeben. Und was ist dann noch gegeben, die Seite A, und dafür brauchen wir den Winkel gegenüber, also diesen Winkel. Und in diesem Fall ist es nicht so schwer, diesen Winkel zu berechnen. Also wenn dieser Winkel 40 Grad ist und der Phi-Winkel, was steht da, 95 Grad ist, Zusammen sind sie 135, was bleibt dann, dann bis 180? Ja, 45 Grad ist dieser Winkel hier. Nennen wir ihn, keine Ahnung, Omega oder irgendwas. Und mit diesem Winkel und die Seite A, diesen Winkel die Seite F, dann können wir halt den Sinusatz benutzen. Da ist er. Entweder in dieser Form oder in dieser, dieser Form, was günstiger ist. Probieren wir es einmal. Also, hier sind die Rechnungen: 109 minus 69, 109 minus 69, das ist 40 Grad. Dann 180, das ganze Dreieck, minus 135 minus 40, 180 minus 95 minus 40, das ist 45 Grad für diesen Winkel jetzt hier. Und dann F durch Sinus Phi ist gleich so viel wie A durch Sinus von diesem Winkel, der habe ich eben gesagt, der ist 45 Grad hier und gefragt ist die Seite F, auf F umformen, A mal Sinus 95 Grad ist, durch Sinus 45 Grad ist das Ergebnis und das kann man so mit einem Taschenrechner berechnen und hier ist das Ergebnis, die Seite A ist ja 5, ist hier angegeben. Sinus von 95 durch Sinus 45 Sinus von 95 durch Sinus von 45 Grad, bitte bei Geldgeber nicht vergessen und das ist ungefähr 7 Einheiten, 7 Zentimeter also in diesem Fall Gut, schauen wir jetzt die zweite Aufgabe Was ist hier gefragt? Dieser Seite A ja. Und was ist gegeben? B, C Die Seite D auch der winkel gamma der winkel phi und das war es Und die frage ist wir brauchen jetzt diese seite und von diesem dreieck jetzt hier haben wir nur diesen winkel noch dazu also wir brauchen noch ein element und das könnte etwas das gemeinsam zu diesem dreieck ist also die seite f und die könnte vielleicht könnte man vielleicht auch mit hilfe von dem was hier gegeben ist tatsächlich berechnen was ist hier noch dazu gegeben die Seite D, brauchen wir nicht, schon ist auf dem anderen Dreieck, aber B und C, B und C sind gegeben. Und ein Winkel hier, also nämlich der Winkel Gamma, ist auch gegeben. Also wenn B und C gegeben ist, und dieser Winkel, dann kann man auch diesen Winkel berechnen und dadurch auch diesen Winkel, da die Seite F. Und wenn man die Seite F hat, kann man zu diesem Dreieck hin. Und da die Berechnungen für dieses Dreieck machen. Also erst das F, die Seite F mit diesen äh, gegebenen Sachen von diesem Dreieck so berechnen und dann äh, das gefragt, also die Seite B, nein, die Seite A, mit Hilfe von dem, was dann so gegeben ist, berechnen. Also F, D und Winkel v Das ist ein langer Prozess. Ich schreibe ihn erstmal auf und also noch einmal, das erste Ziel ist den Winkel hier zu berechnen ja den winkel gamma haben wir schon wir brauchen den wieder beta damit wir dann auch den wieder winkel alpha berechnen können und die seite f okay? und das haben wir jetzt hier so gemacht äh, zunächst einmal schauen wir die umformen gehen ja? der sinussatz in ja? diese form jetzt hier mit sinus oben ja? und in diesem Beispiel Sinus Beta gegenüberliegen ist B Sinus Gamma gegenüberliegen ist C da sind die zwei Brüche, die diesem Sinussatz entsprechen und einfach das B auf die andere Seite bringen hier ist es mit durch auf die andere Seite wieder das mal und die Gegenfunktion von Sinus ist Akkusinus also die Umkehrfunktion und was bleibt dann Akkusinus von was Sinus von 69 Grad das ist der Winkel Gamma Sinus von 69 Grad mal die Seite B die Seite B ist 5 durch die Seite C das ist 5,5 C ist 5,5 einfach damit mit irgendeinem Taschenrechner lieber hier gäbe es manchmal so ein bisschen Nerven bei solche einfache Rechnungen wie auch immer wir haben das jetzt hier gemacht das Ergebnis ist 58,07 Grad Okay, das bedeutet dann, dass dieser Winkel, der Alpha-Winkel, wird 180 minus den Winkel Beta minus den Winkel Gamma. Machen wir gleich. Also der Winkel Alpha, dieser Winkel da, ist 180, ganzes Dreieck, minus Gamma minus Beta, haben wir hier berechnet. Und das Ergebnis ist dann 52,93 Grad. Und jetzt können wir den Kosinussatz mit diesem Ergebnis benutzen. Also diese Seite durch. Sinus von diesem Winkel ist so viel wie diese Seite durch Sinus von diesem Winkel. Machen wir gleich. Also da sind die Berechnungen: f durch Sinus von Alpha, also nach dem Sinusgesetz jetzt in dieser Form, also mit der Seiten oben, mit den Seiten oben. Also f durch Sinus von Alpha ist gleich c durch gegenüberliegenden Winkel überwählen, wählen Sinus von Gamma. Ja. Wir brauchen das F, also F wird C mal Sinus von Alpha durch Sinus von Gamma. C ist hier gegeben, 5,5, Gamma ist 69 Grad und Alpha haben wir gerade eben berechnet, das ist 52,93. Also äh, F ist 5,5 mal Sinus von 52,93 durch Sinus von 69 Grad. Und das ist dann, also hier ist das Ergebnis die seite f also das haben ich hier eingegeben was wir hier so geschrieben hatten ja das kann man lieber mit einem taschenrechner machen sage ich noch einmal äh, wie auch immer und das ergebnis ist ungefähr 4,7 welche einheiten haben wir zentimeter 4,7 zentimeter also jetzt die seite f und das ganze müssen wir nochmal machen um die seite a zu berechnen dauert schon eine weile moment also wirklich genau den ganzen Prozess was wir hier gemacht haben jetzt in diesem Dreieck jetzt wieder anwenden, wieso, Wie, was ist gegeben, die Seite F haben wir gerade eben berechnet, die Seite D ist gegeben, D und F ist gegeben, F und D gegeben, F weil wir das gerechnet haben und D weil es hier sowieso steht und der Winkel Phi ist auch gegeben. Das bedeutet, mit diesem Winkel Phi und die Seite, der Seite S, F, können wir Halt und D, können wir auch diesen Winkel berechnen, aber noch nicht A. Und wenn wir diese beiden Winkel haben, können wir den dritten Winkel berechnen und dann wieder mit diesem Sinusgesetz die Seite A berechnen. Ich schreibe einfach die Rechnungen auf und ich lasse sie so zeigen und jedes Mal Pause klicken, wenn sie wollen, also das so langsam zu verstehen aber es ist de genau der gleiche prozess ich wiederhole nicht die erklärungen noch einmal also diesen winkel haben wir delta genannt sinus phi gegenüberliegende ge seite durch f ist sinus delta durch d hm? sinus delta der gefragte winkel das, der erste schritt ist d also einfach hier umformen dass der auf die andere seite bringen d mal sinus V durch f die gegenfunktion von sinus ist akkusinus also akkusinus das der ist hier geschrieben das ist wurzel 5 und dann weiter äh, sinus von das V ist 95 grad steht ja da ja durch f das f haben wir gerade eben vorher hier gerechnet mit hilfe von diesem dreieck ja, und dann wenn man diese rechnung macht hier, da bekommen 28,29 Grad, und das ist der Winkel Delta, also wir haben den Winkel V, 95 Grad, der Winkel Delta, 28,29, also das ist jetzt gebraucht, wenn wir brauchen, und das ist jetzt 180, das ganze Dreieck, minus 28, minus 95, also 56,71 Grad sollte das jetzt hier sein, nehmen wir das Theta, und dann macht man wieder umformen, man benutzt wieder die, äh, den Sinussatz, jetzt mit den Seiten oben, F durch Sinus Phi, gegenüberliegend ist A durch Sinus, den Winkel haben wir gerade eben gesagt, werden wir Theta nennen, weil wir A Alpha schon da haben, also, da ist das A, das auf die andere Seite bringen, F mal Sinus Theta oben, Sinus Phi unten. F haben wir gerade eben vorher gerechnet, das war 4,7 mit Hilfe von ersten Dreieck. Ja, und Sinus Theta, Theta haben wir eben gerade jetzt noch einmal berechnet, das war, äh, wo ist es, 56,71 Grad. Ja, und Phi war schon vorher gegeben, 95 Grad. Und das Ergebnis ist dann, dass die Seite A 3,94 welche Einheit haben wir, Zentimeter sein wird. Okay? Gut. Und damit haben wir auch diese ziemlich lange und deshalb auch ziemlich schwer zu verstehen Aufgabe gelöst. Danke sehr.